Herzlich Willkommen im Kreativ Valley. Ich bin Max der Kater und präsentiere euch den Witz des Tages. Mhm. Also, fragt der Papa den Sohn. Du, Karl, warum hast du eigentlich gestern ein Foto in dein Hausaufgabenheft geklebt? Hä? Na, sag schon. Du, Papi, das war, weil die Lehrerin sehen wollte, welcher Dummkopf mir bei den Hausaufgaben geholfen hat. <lacht> Und? Habt ihr auch Hausaufgaben auf? Ja? Macht er sie online oder müsst er sie ausdrucken? Hm? Maria? Die muss immer viel online machen. Hm? Ja? Hat gar keine Zeit, mich zu kraulen. Hm? Ja. Okay. Ich glaube, es gibt gleich Essen. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Euer Max. Tschüss. Abschalten.